Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda quizzi folge und bevor wir starten, möchte ich kurz auf die fantastische Seite Retroplays hinweisen. Das ist im Prinzip ein, eine coole Seite für eure Sammlungsverwaltung und die haben einen wunderbaren Marktplatz, wo ihr sehr bequem und einfach Spiele kaufen und verkaufen könnt. Ich benutze sie schon seit Jahren, die Seite und ist einfach wunderbar. Wenn ihr unten auf meinen Affiliate-Link klickt, dann gelangt ihr zu der Seite und wenn ihr dann was kauft, dann bekomme ich eine kleine Prämie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal da klickt und euch mal auf der Seite umschaut. Vielleicht findet ihr das ein oder andere Schnäppchen. Aber jetzt geht's los mit dem Spiel. Und zwar haben wir heute Phantom Air Mission oder wie es hier genannt wird im, im amerikanischen Sprachraum Turn and Burn. Das ist ja in dieser amerikanischen Version letztens in meine Sammlung geraten und ich habe da reingespielt und... Ich fand's so schrecklich, dass ich mir gedachte, hey. Da machst du keinen Test zu, das hat eine quetsich folge verdient. Und wenn ihr auch irgendwelche Wünsche, egal ob 8 oder 16-Bit habt, für Spiele, die einfach schlecht sind, ab in die Kommentare damit, ich schaue mir die gerne mal alle rein, so nach Lust und Laune. Und äh, ja, ich hatte ja mal ganz kurz schon mal reingespielt, allerdings noch nicht so groß, und zwar für die Aufnahmen für, für die pickup folge die ich damals gemacht habe. Also im Prinzip macht es ja am Anfang einen relativ guten Eindruck. Ne? Das soll im Prinzip eine flugzeug oder Kampfflugzeugsimulation auf dem Gameboy sein. Das war schon bei Top Gun nicht so geil, aber hey, na gut. Ähm, hier fand ich den Anfang, fand ich irgendwie sehr cool. Ne? Hier also Man sieht so mit dem Steuerkreuz, da bewegt sich sogar hier äh, ja, der Joystick oder wie nennt sich das äh, im, im, im realen Leben. Ich habe keine Ahnung. Und äh, hier müsst ihr erstmal hier richtig schön ordentlich Gas geben. Ich drücke hier einen Knopf und... Äh, Pack den Schub auf 99%. Und dann fahre ich theoretisch los. Okay, ich überlege gerade, wie ich hier loskomme. Also. Ah, ich muss weiter drücken. Ich habe schon gedacht, ich stelle den Schub ein und gut ist. Okay. Also das finde ich schon sehr thematisch, ziemlich cool gemacht, ne? dass das ja wirklich so normal starten muss. Das ist jetzt natürlich keine große Herausforderung. Aber seht ihr mal. Die Grafik, ja ich weiß, die geht halt nicht anders. Ne? Aber wenn man das Cockpit jetzt weglässt, habt ihr zwei Grautöne. Musik ist okay und äh, kann man halt hier gut navigieren. Joa, ne? Und dann haben wir hier nur einen Knopf. Da schießen wir. Auch sehr spektakulär. <lacht> Mit einem Knopf können wir halt wie gewohnt hier entsprechend den Schub ändern, die Geschwindigkeit. Ja, Den würde ich mal sagen, ich gucke mal, ob, ob wir hier irgendwie eine Karte haben. Äh, ah, ich kann sogar auf der Karte steuern. Sehe ich das richtig? Äh, oder bin ich das in der Mitte? Was, was ist der Pfeil? Kommt der Gegner jetzt von, von vorne rechts, nehme ich mal an. Gehe ich mal davon aus, dass ich der Knubbel bin und der Pfeil auf mich zukommt. Ja, das ist es so, irgendwie so sehr spektakulär, ich habe echt keine Ahnung wo der Gegner sein soll. Bin, bin ich jetzt der Pfeil oder nicht? Warte, ich steuere mal ein bisschen nach rechts, so, wenn ich jetzt geradeaus bin, dann müsste ich ein bisschen nach links, Okay, mal so einen U-Turn machen, nach links. Okay, es muss theoretisch hier rechts kurz vor mir irgendwas sein. So. Theoretisch. Jetzt bin ich hier schon wieder weg. Oh, ich ich fliege jetzt hier einfach mal ein bisschen langsamer. Ähm, also, wenn das jetzt wirklich das Kerngameplay ist. Also, ich, ich, ich kriege so überhaupt kein Gefühl irgendwie hin. Was das Flugzeug hier angeht... Hä? Bisschen nach links. Manchmal ist das hier zu stark, manchmal nicht. Hä? Aber hier ist doch nichts. Also... Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn hin? Das müsste hier ganz genau hier sein irgendwo. Ist das irgendwie Schiff oder... Oh. Das war jetzt eine Rakete, die ich gefeuert habe. Ich weiß, Simulationen sind aber nicht gerade immer super zugänglich. Hier ist doch nichts. Warum ist da ein Punkt, wenn da nichts ist? Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Also. Das Spiel ist sehr kryptisch und ich weiß nicht, ob da unbedingt auch das, das Handbuch äh, helfen sollte. Ich gehe immer absichtlich blind in diese Spiele rein, um die, dieses äh, alte Gefühl nachzuwählen, wenn ihr ähm, euch ein Spiel von Kumpel geliehen habt damals. Ne? Äh, das, das hatte ich damals einige Male. Ähm, da habt ihr nicht unbedingt die Anleitung dazu bekommen. Und oft war es dann so, dass ihr das Spiel so überhaupt nicht gerafft hat, habt. Aber ihr wolltet es natürlich spielen. Ähm, ich ja auch. Weil wir hatten ja damals nichts und ein neues Spiel war ein neues Spiel. Da ist nichts. Das. Da. da. Ich, ich versuche hier einfach mal aus, aus diesem Raster rauszufliegen. Ich gebe hier mal einen Schub. Also, das ist ein Schub. Finde ich echt cool gemacht, ne? Also, also, ähm, zur Detail stimmt irgendwie, aber irgendwie haben sie vergessen, da ein Gameplay reinzumachen. Ach, ist das so ein Orientierungspunkt? Weil, wenn ich da jetzt so fliege, äh, komme ich unten wieder raus. Ne? Maximal Vollgas. Ach, da. Ja. Ähm. Jo. kann ich hier auch auf der Karte steuern. Okay, da kann ich dann auch pausieren. Ach, da ist doch nichts. Also, die Karte muss man hier auf jeden Fall ganz arg benutzen. Oder ist das hier irgendein Feind im Himmel? Hm. Ups, falscher Knopf. Ich wollte halt den Schuh an. Ja, ähm, ich weiß, super spannende Folge. Werde euch jetzt hier alle dramatisch freuen, dass ich hier sowas Fantastisches euch zeige. Aber das wollte ich euch halt auch einfach mal zeigen. Das ist irgendwie... Es, es macht nicht mehr ansatzweise Spaß. Äh, ne, Simulationen sind natürlich nicht für alle, klar. Ich weiß, sie sind trocken. Aber das sind auch noch mit dieser mäßigen Technik hier irgendwie. Ja, es ist mein Benzin, alle. Also... Ich, hab, ich bin bester Kampfpilot ever, würde ich sagen. Also egal in welcher Version, Englisch, äh, USA oder Europäisch, Finger weg. Also dann lieber Top Gun, ähm, Guts in Glory, da habt ihr wesentlich mehr Action auf dem Bildschirm. Aber danke, dass du reingeschaltet habt. Das ist eine relativ kurze Folge und es passiert wenig, aber das, das, das liegt diesmal im Spiel. Ich, immer, immer bin ich nicht gestorben. Das will ich nur mal betonen, sonst verkacke ich ja immer grandios. Sagt er ja und stürzte ab. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, euch zu verabschieden. Wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Tschüss.